In dem Video geht es um die wahre Familie Gottes, zu der alle gehören, die an Gottes Botschaft glauben und auch danach handeln. In der Bibel steht es so folgendes. Lukas 8, Vers 19 bis 21. Es kam aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm, und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Und es wurde ihm berichtet, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen. Wollen dich sehen, Jesus antwortete: Meine Mutter und meine Brüder sind diese, welche das Wort Gottes hören und tun. Alle mit einem lebendigen Glauben gehören zur Familie Gottes, können dann zu Gott aber sagen: Lieber Vater, er sieht uns als seine Kinder an, ganz egal welcher Konfession wir angehören. Alleine der Glaube ist Wenn du lebendig im Glauben hast an Jesus, dann bist du ein Kind Gottes.